Das ist ein Der der Schiff. Ja, Männer. Ähm, wie schaut's aus, äh, die großen Challenges vom Produzenten sind vorbei, aber irgendwie war das alles scheiße, oder? Das ja, irgendwie nichts. hat keinen Spaß gemacht. Jetzt haben wir halt keinen Kameramann gerade, aber was machen wir jetzt? Der hat auch keine Ahnung von wo der Mann, der ist einfach Null, der hat nur Autos... Nur ja. Autos im Kopf, Eben, also keine, keine Einstellung zu dem ganzen Thema, ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach weg in den Urlaub. Ja, machen Hau wir mal ab, das. oder? Hauen wir ab einfach. Wir hauen einfach ab. Ja, wo was fahren wir denn hin, wird? was machen wir denn? Keine Ahnung. Irgendwie... Noch, noch Bier besorgen, oder? Ja, Bier sowieso. Ja, ganz wichtig. Ohne Bier, genau. Bier geht gar nichts. Also. Bölkstoff. Bölkstoff besorgen und dann irgendwie an, abhauen an einen schönen Platz, wo wir ein bisschen campen können oder so. Ja, genau. So wie früher. Brechen wir auf, oder? Brechen wir ins Essen? Äh, brechen wir auf. Brech ja, mal ja. auf. <lacht> <lacht> Na dann. Immer wichtig. Immer Hebe bei der Arbeit. Ne, das ist bei uns entscheidende Maßnahmen. Und wenn man sie auf die Schnauze. legt, kommt nichts kaputt machen. Ah. <lacht> es läuft, es läuft. Oder auch nicht. <lacht> ja, Holger der hat ja welche Probleme. Ich hab meinen Tank reingeschüttet. Schaut euch mal die Scheiße an hier, ne? Guckt doch mal, was da rauskommt. Da, hier. <lacht> Ganz Empfehlung: Kauft euch italienische Mofas, kein deutsches Mofa. Ganz ehrlich gesagt, Solos funktionieren nicht. Will einer günstigen Mofa haben, ich würde das gern gegen zwei Kästen Bier hier abgeben. Ne? Die Scheiße, die ich Und die natürlich hauptsächlich. Ne? Letztendlich haben wir Holgers Mofa zum Laufen gekriegt, aber nicht ohne die ganze Nachbarschaft zu ersticken. Mit allem Schmodder verbrannt und allen Zigaretten geraubt ist es Zeit für den Aufbruch. Und zum ersten Mal wird uns klar, dass diese Fahrt kein Zwang irgendeiner Challenge ist, sondern drei Kumpel, die mit ihren Mofas im Sonnenschein Spaß haben. Es erinnert uns an eine ganz bestimmte Szene aus einem altbekannten Film. Schnell, nur mach hin! Du weißt was Neben <lacht> dem uh, da geht's bergab. Ah! <lacht> ins verfahren? Nein! Nein. Mann, nee. Was? Mann, oh, nee. War das erstmal heute in der See da vorne die Pfütze oder? was? <lacht> Nein, wir müssen zurück! Super! Die <lacht> Frau! <lacht> oh. Scheiße! <lacht> du. Oh, was weh. Ja, was ein. So. Denn? Schönes Erde ja, hier. Schönes würde ich Plätzchen, sagen. ne? Ja, ja, schön. Da bleiben wir, oder? Da bleiben wir, ja. Genau. Also, baust du das Zelt auf, oder? Was für ein Zelt? Weh. Kein Zelt. Kein Zelt. Oh, ne. Äh, Männer, kein äh, Bier. Was? was? Kein Bier? Sind doch viel ja? schlimmer. Ja, eben. Scheiße. Oh, Mann. Das musste unbedingt geändert werden. Zumindest das mit dem Bier. Ja, was, was machen wir jetzt? Bier trinken. Ah, das kann ich. Jo, oh, okay. so, mach mal auf das Ding hier! Ja, ist mein Flaschenöffner dabei? Der ist immer am Mann. Sehr gut. Ja. Könntest du auch an der Kiste machen, aber da mache ich mir zum Deppen wieder. <lacht> du bist halt kein Handwerker. Oh, ja? ja, passt ah. schon. Brüll gerade schon auf, oder wie? Ja, ja, logisch. Ich hab schon vorgetrunken. Los! Sag einmal! Das ist ein Scheißstuhl, ehrlich? Guck mal eure Luxusstühle an, weißt nee. du? Das ist ja so noch Intruder 3000. Wie <lacht> ja. kannst du dir aber ordentlich hinten aufspannen und ist das so. gut, ne? Prost auf Mofa. Prost, Prost, Brust, Brust, Wo ist das Zelt, Bernie? Was? Ein Herr, weißt du, ich schlaf hier draußen oder was? Im Freien? Oh nein, ich <lacht> geschissen. Oh, Scheiße. So. Wie war das Bernie? Du wolltest nachher mit dem Mofa übers Wasser fahren, oder? Ja! Das sehe ich aus wie Moses. Was können oh, wir uns bitte. eigentlich nur für schwachsinnige Sachen einfallen lassen? Oh. Schönes Wetter, weit zu blicken, hohes Gras und nichts zu lesen. Keine ja. ah. Ahnung. Nein, ich meine mit dem Mofas. Ach so, mit dem Mofas. Äh, wie wäre es denn zum Beispiel mit, der, mit einer Geschwindigkeitschallenge? Also sprich, wer fährt am schnellsten? Also verliere ich schon mal, das ist klar. Nein, Eigentlich nein, nicht. wer fährt am langsamsten? Viel besser. Ah, da gewinne ich auf jeden Fall. Ja, das, ist ja <lacht> das ist ja eh klar. Langsam kann meins. Langsam kann ja. der Mo aber ob du das kannst? Langsam kann der Mofa, aber ob du das kannst? <lacht> <lacht> <lacht> ja, mei. Witzig. Ja. ja, langsam fahr Challenger. Das äh, ist eine gute Sache.